Die Modekunst, Beine so lang wie ne Mangrovenwurz Was ist dran? Am mythos High Heels? Femme oder Beschützerspiel dominieren Dominierenden Schatz, überschlingendes Rund, Verruchte Autorität oder Püppchen in Not Luxuswille, zarte Beute Charmeur gesucht in der großen Meute High Heels Gebt mir einen Grund nicht hinzuschauen High Heels Sprechen wortlos aus den Frauen High heels, doch wer kann wirklich Heels verstehen? High heels klackern viel zu laut, um nicht hinzusehen. Hoch hinaus, der Vogel pusht, spitze Waffe oder wird gepusht, sowohl der Enge. Ab an den Herd, Kiki leicht im Stehen, doch dann verwehrt. Becken, Boden, besser trainiert. Baden, Muskeln, Schwingen, Symmetriert. Winkel 15 Grad, idealisiert. Besser als Sex ist programmiert. High Heels! gib mir einen Grund, nicht hinzuschauen. High Heels! Sprechen wortlos aus den Frauen. High Heels! Doch wer kann wirklich Heels verstehen? High Heels. Und viel zu laut, um nicht hinzusehen. Auf Augenhöhe der Musen betont, davon bleibt kein Mann verschont. Erotisieren dieser Gang, flaniert, galant geleitet und saniert. Hallux Malgus freut sich schon, Lendenhohlkreuz sind der Lohn, mit Worten nach Neuron, die Nekrose, keine Blumen. Hi Heels, gib mir einen Grund nicht hinzuschauen. Hi Heels, sprechen wortlos aus dem Frauen. Hi Heels, doch wer kann wirklich Heels verstehen? Hi Heels, die klackern viel zu laut, kommt nicht hinzusehen. Wollen schöne Frauen sehen, doch keiner wie sie vorm Spiegel stehen. Jede Menge Aufwand betreiben, Hacken und Augen sich wund zu reiben. Erst ab Zentimeter 10 darf drauf dieser Name stehen. Laut seiner hohen Expertise steckt Deutschland in der Absatzkrise. Hi Heels, gib mir einen Grund nicht hinzuschauen. Hi Heels, sprechen wortlos aus den Frauen. Er kann wirklich jetzt verstehen? Hi, Heels! Klackern viel zu laut, um nicht hinzusehen? Hi, Heels!